Schönen guten Morgen. Ich hätte gern einmal Pommes mit Mayo und ganz klein wenig Ketchup. Oh, jetzt kommt mein Manni. Hoi Manni! Hallo Ritzi. Oh, hallo! Sollen wir mal was essen? Du, ich wollte mal mit dir über Corona sprechen, was da alles los ist. Du weißt ja, im Mittelstand, im Handwerk geht es gar nicht so gut in Corona-Zeiten. Viele Betriebe, gerade aus Messebauern, die Floristen, im Handwerk, denen geht es schon jetzt schon schlecht. Dem normalen Handwerk geht es im Herbst schlecht. Das weiß die Bundesregierung zwar schon, aber sie unternimmt nichts dagegen. Du bist auch Handwerksmeister und jetzt mal Nägel mit Köpfen. Wie ist es denn bei dir? Was macht denn dein Unternehmen? Ich habe mich auch mit meinem Sohn unterhalten, der jetzt die Malerfirma ja führt. Okay. Und... Einbußen sind noch nicht zu erkennen, aber er sagt eben, das kommt bei uns immer ein bisschen später im Handwerk. Er sagt, die ersten haben abgesagt, die ersten Kunden, aber wir sind so weit im Vorlauf, dass wir arbeiten können noch. Aber wir müssen zurzeit keine Überstunden machen. Aber ein bisschen beängstigend ist das Gesamt gesehen doch, was da eventuell zukommen wollte, soll, wird. Schauen wir mal. Großes Problem ist natürlich noch die Bürokratie, womit sich jeder Betrieb, Mittelständler, Kleinunternehmer, Solo-Selbstständiger rumkämpfen muss. Wir als FDP haben ja was auf den Weg gebracht. Entbürokratisierung, Vorfälligkeit der Sozialabgaben, rückgängig machen. Das heißt also nicht im Voraus mehr zahlen, sondern rückwirkend. Was hältst du denn davon? Kennst du ja selber. Wenn du zweimal deine Abrechnung im Monat machen musst und wenn du dann alles wieder überweisen musst, und alles muss ist ein mächtiger bürokratischer Aufwand. Letzte Woche ist ein Antrag gelaufen im, im, im Bundestag, wo wir gefordert haben, dass Bund, Länder und Kommunen besser und pünktlicher zahlen. Ja, also nicht mehr wie jetzt ist, monatelang oder Wochen, monatelang auf Rechnung und auf Geld warten, sondern einfach, wo ähm, der Bund eben oder die Kommune schneller bezahlt, weil es gibt nichts Schlimmeres für einen Handwerker, als wenn er auf sein Geld warten ja. muss. Anderes Problem. Wie, was hältst du denn von den Krediten, die Corona jetzt äh, möglich macht? Das ist äh, keine direkte Lösung. Denn selbst wenn ich in der Firma schon früher mal einen Kredit aufgenommen habe, entweder ich muss ihn noch zurückzahlen und wenn ich es halt nicht schaffe, müssen meine Kinder das weiter bezahlen. Lieber wäre mir gewesen, diese Sozialabgabensache, Vorfälligkeit, das wäre eine Sache gewesen. Wir hätten dann einen Monat mehr Geld zur Verfügung. Ja, liebe Handwerkskollegen, liebe Mittelständler, ihr merkt ja, die Handwerker im Bundestag ticken genauso wie ihr. Wir sehen auch nicht anders. Wir machen uns stark für euch. Bis zum nächsten Mal. Mit mit uns. Ja. Mit uns mit, mit Ritschi <lacht> und Manni. Ups und einmal auf die Fresse. Bin. Fall nicht hin, Manni, komm. Das sind die sogenannten Pommes-Spatzen. Oh, guck an, du! <Musik>